Alles Roger oder was? Na, wahrscheinlich nicht ganz, deswegen bist du jetzt auf diesem Video, wo es darum geht, wie man ein Child Theme auf WordPress entsprechend installiert. Und das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Ich bin jetzt hier also in meiner Testumgebung auf WordPress und ein Child Theme brauchst du vor allem deswegen, weil du vielleicht die eine oder andere CSS-Style-Anweisung sauber speichern möchtest oder eben auch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 weil hier geht es ja nur darum, ein child Seam zu erstellen. Jetzt haben wir hier auf der linken Seite einen neuen Block bekommen, Easy child Seam. Und jetzt kannst du mit ganz einfachen Klicks, hier zum Beispiel 2021, Generate child Seam. zack, ist sofort aktiviert. Wenn du jetzt unter Designs, Seams gehst, dann hast du hier das 21. 2021 child bereits aktiv hier haben wir das 2019 child jetzt natürlich ohne das entsprechende äh, das entsprechende Thumbnail. das macht aber auch nichts weil in der regel hast du ja nicht mehrere Sims aktiv äh, bzw. installiert und deswegen macht das auch keinen sinn ja das war es auch schon alles rot oder was jetzt glaube ich schon